Sie willkommen, liebe Zuschauer, noch einmal hier vom Deutschen Derivate-Tag 2016 in Frankfurt am Main. Ich spreche mit Professor Dr. Thomas Mayer vom flossbach von Storch research institut der gesagt hat, es ist keine Frage, ob der Euro scheitert. Es, das ist geklärt, nur wann. Der Zeitpunkt ist noch nicht klar. Aber Sie haben nicht nur über den Euro geredet, Sie haben vor allen Dingen über das Thema Kryptowährungen geredet, also das virtuelle Geld, Bitcoin. Das kennen wir alle, aber Sie haben uns mitgenommen in diese Reise von der Blockchain-Technologie ja, bis hin zur Kryptowährung. Kann denn eine solche virtuelle Währung eine Alternative sein zu unserem bestehenden Geldsystem? Sie sagen ja, das bestehende Geldsystem, das hat mehr als nur einen Hasenfuß. Das ist eine Quelle von Unsicherheit und Sie haben quasi schon die nächste Finanzkrise an die Wand gemacht. Also unser bestehendes sogenanntes Kreditgeldsystem, in dem das Geld geschaffen wird über Kreditvergabe der Banken, ist inhärent instabil. Das ist nichts Neues. Das haben die Volkswirte schon vor 100 Jahren erkannt. Aber man muss immer wieder die Erfahrung machen, bis eine öffentliche Diskussion in Gang kommt. Wir haben die Erfahrung gemacht in der Finanzkrise, dass dieses Kreditgeldsystem zu Kreditzyklen neigt, also boom bass zyklen neigt. Ähm, die Finanzkrise ist meines Erachtens noch nicht gelöst. Die, wir haben noch nicht den sicheren Boden wieder unter den Füßen. Es kann durchaus sein, dass sie wiederkommt. Und wenn sie wiederkommt, könnte sie sich ähm, äußern äh, in eine Vertrauenskrise in das bestehende Geld. Denn momentan sind die Zentralbanken diejenigen, die enorm viel Geld schaffen, damit das System überhaupt noch zusammenhält. Das wäre ein elementarer Unterschied zu beispielsweise der Bitcoin. Da ist ja die ausgegebene Menge oder die maximale Menge begrenzt. Also ein QE aller EZB wäre da nicht möglich? Die Kryptowährungen im Allgemeinen und Bitcoin im Besonderen sind, ich möchte mal so sagen, sind Direktgeld. Das kommt nur einmal vor. Also bei den, unserem gegenwärtigen Geldsystem, da schaffen ja die Banken, wenn man so möchte, Schattengeld, nämlich Chiralgeld, das als sozusagen Schatten des gesetzlichen Zahlungsmittels, nämlich der Banknote, da ist. Und dieses dieses Verhältnis, Schiralgeld, Banknote, ob die jetzt alle das Schiralgeld alles gedeckt ist mit den Banknoten, wer das, wer die Banknoten ausgibt, in welcher Menge und so weiter, das, alles, das sind alles Gründe für für Instabilität und Schwierigkeiten. Und dieses Kryptogeld ist Direktgeld. Da gibt es einen Algorithmus bei Bitcoin, einen, also eine eine, eine Rechenformel. Da ist genau festgelegt, wie viel über die Zeit ausgegeben wird und wie, die, wie am Ende die Geldmenge aussehen wird. Es ist also ein ganz klares Direktgeld, völlig transparent, jeder weiß, wie viel Geld da ist. Aber weniger volatil ist es auch nicht. Wir haben ja diese enormen Schwankungen schon der Bitcoin-Preise miterlebt. Ist das typisch für eine junge Währung oder nicht auch ein Gefahrenmoment? Es ist insofern typisch für eine junge Währung, als eine junge Währung zunächst mal ein Mittel zur Wertaufbewahrung darstellt. Da ist Bitcoin dabei. Der Preis ist schon enorm gestiegen, in Euro ausgedrückt. Aber zunächst mal bleibt natürlich der Preis dieser Kryptowährung, nicht in Euro ausgedrückt, sondern ausgedrückt, sagen wir mal, in, in Brot, in, in, in Bier, in, in täglichen, in Waren des Bedarfs oder in, in Häuserpreisen und so weiter. Das bleibt auch sehr volatil. Warum? Weil die Leute natürlich momentan in Euro bei uns oder in Dollar in USA und Schweizer Franken und so weiter denken. Solange sie in diesen Währungen denken, ähm, werden die Preise von Gütern, Anzügen, Autos in diesen Währungen gemacht. Wenn aber diese... Währungen, ähm, Vertrauen verlieren, dann denken die Leute in anderen Einheiten. Auf einmal ist es unwichtig, wie viel ein Anzug in Euro kostet. Es ist dann wichtig, wie viel ein Bitcoin kostet. Wem das zu abstrakt erscheint, er sollte zurückdenken an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurden Lebensmittel, Eier, Fleisch, Brot nicht in Reichsmark gemessen. Das war ja höchst unstabil, das Ganze. Man hat es in Zigaretten gemessen, so und so viel Zigaretten für ein Eis, und so will Zigaretten für ein Brot. Das heißt also, wenn unser bestehendes Geldsystem in eine Vertrauenskrise gerät, dann werden die Kryptowährungen, alternative Währungen, und eine Alternative wäre eben eine Kryptowährung, wird dann ähm, nicht nur die Funktion der Wertaufbewahrung erfüllen, sondern auch die Funktion des Tauschmittels, Ware gegen Geld, und der Rechnungseinheit. Das heißt also, ähm, der Dimension, in der wir dann Güter bewerten. Aber wer schafft das Vertrauen für eine solche virtuelle Währung? Es ist ja quasi basisdemokratisch geregelt, es gibt die Miner, die kontrollieren, alles ist transparent, die Blockchain ist fortwährend ein Protokoll, was man auch immer wieder nachlesen kann, auch die Historie. Eine Notenbank braucht es dann nicht mehr und auch Banken als Intermediäre braucht es auch nicht mehr. Also bei Bitcoin ist es klar, wo das Vertrauen herkommt, es ist eben die Bitcoin-Gemeinde. Die fühlt sich ja so ein bisschen als eine Glaubensgemeinschaft. Ja? Und da gibt es eben auch tatsächlich Händler, die sagen, ich verkaufe meinen Kaffee oder ich gebe mein Hotelzimmer ab in Bitcoin. Ich berechne, ich berechne Bitcoin. Ja. Das ist aber momentan eben eine relativ kleine Gemeinschaft, die an diese Währung glaubt. Die große Masse tut das nicht. Wenn aber wir Probleme mit dem Euro bekämen und Sie sagten ja, ich denke, die kommen früher oder später, dann wäre ja vorstellbar, dass man eine Kryptowährung schafft, die vielleicht etwas fassbarer für den normalen Menschen ist. Und da wäre eine Möglichkeit auch, dass man zum Beispiel eine virtuelle Goldwährung schafft, die über Blockchain handelbar ist. Also stellen Sie sich vor, wir haben einen Gold-ETF, und machen dessen Anteilsscheine über Blockchain-Technologie handelbar. Dann ist der Gold-ETF nicht nur ein Mittel zur Wertaufbewahrung, sondern wenn die Blockchain-Technologie handelbar macht, von Person zu Person, ist er dann, sind die Anteile auch ein Mittel zum Tausch. Und wenn dann tatsächlich das Vertrauen in das existierende Geld verloren geht, dann werden die Leute auch in diesen virtuellen ähm, Anteilen äh, rechnen. In welchen Zeitfenstern kann man sich sowas vorstellen, eine solche virtuelle Goldwährung, vielleicht irgendwann mal als Ersatz zu den klassischen Währungen, vielleicht auch als Ersatz, als Nachfolgewährung zum Euro, wenn der dann mal sein Zeitliches gesegnet haben sollte? Ich weiß es nicht und ich denke, dass das niemand weiß. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass wir mit dem Euro nicht auf sicherem Grund sind. Wann ähm, wir da in eine weitere Krise gehen und wie diese Krise aussehen wird, welches Ausmaß sie haben wird. Das ist völlig unbekannt, kann, kein, kann niemand sagen. Aber wenn man sich den Status Quo, wenn man sich die Situation anschaut, wie sie jetzt besteht, ist meines Erachtens die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eben eine solche weitere Krise kommen wird. Und es äh, rentiert sich jetzt darüber nachzudenken, was man dann tun kann. Und jetzt Lösungen äh, zu konzipieren, die dann bereitstehen, wenn eine solche Krise kommt. Eine Frage abschließend. Wie dramatisch ist im Moment die Situation? Wir haben immer noch das Whatever-it-takes-Versprechen von Mario Draghi. Die EZB denkt sich Maßnahmen aus, an die hätten wir vor einigen Jahren nicht denken wollen oder sie sich gar nicht vorstellen können. Und sie ist äh, relativ kreativ unterwegs und das QE scheint auch weiterzugehen. Wie zugespitzt ist im Moment die Situation? Also ich beschreibe diese Situation, in der wir sind, mit einem fragilen Gleichgewicht. Ja, das ist so, wie wenn Sie eine schöne, alte das brösegelige Vase auf die Tischkante stellen. Ja. Die steht vielleicht noch lange da drauf, ähm, aber irgendwann wird vielleicht mal jemand an den Tisch stoßen, dann kippt sie, fällt auf den Boden und zerspringt in tausend Stücke. Das ist so ein bisschen die Situation, in der wir sind. Es ist ein sehr fragiles Umfeld, das durch die Zentralbanken mit ihren Aktionen ähm, stabilisiert wird. Aber sobald wir einen weiteren Schubs bekommen in diesem Umfeld, wie die alte Vase auf der Tischkante, zerbricht uns diese Situation. Und dann wird es notwendig sein, dass wir Alternativen finden. Und woher und wann der Schubs kommt, das kann man aber schwer sagen. Das kann niemand sagen. Stellen Sie sich einen Raum vor, wo diese Vase auf der Kante steht und da laufen viele Leute durch. Da springen Kinder, da spielen welche Fußball und so weiter. Wer der wenige sein wird, der dem Tisch den notwendigen Schubs gibt und wann, ist komplett unvorhersagbar. Ein schönes Bild von Tom Meyer. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.